Hallo, hallo! In diesem Screencast möchte ich den Lightning-Editor Pesolus für GNOME vorstellen. Pesolus ist in Python geschrieben und ein Interface, um bestimmte Funktionen zu sperren, wie zum Beispiel das Abmelden oder das Sperren des Bildschirms. Welche Schlüssel vom Gen-Conf-Dienst hinterstecken, werde ich zeigen. Man kann diese Einstellung auch per Konfigurationseditor erreichen. Pesolus macht es halt etwas einfacher. Peselos ist bei der Standardinstallation nicht mit dabei. Das Programm muss also mit Pirot nachinstalliert werden. Ich klicke auf Anwendung, Software hinzufügen, Entfernen oder gebe den Befehl Pirot ein. Ich gebe das Admin-Passwort ein. OK. Gehe zum Reiter Durchsuchen. Klicke auf Grundsystem. Rechts auf Verwaltungswerkzeuge. Klicke auf den Button Optionale Pakete, setze ein Häkchen beim Paket Pesolus, schließe das Fenster, klicke auf den Button Anwender, Anwenden, auf den Button Weiter, warte bis die Installation vollständig ist, dann kann ich Pesolus starten. Okay, ich klicke auf Anwendung, Zubehör, Terminal, gebe den Befehl Pesolus Enter ein. Jetzt im Allgemeinen, im Panel, im Browser und beim Bildschirm schon auf Funktion sperren. Ich werde demonstrieren, wie man einige Funktionen beim Panel sperrt. Ich klicke also auf Panel. Häkchen bei das Panel sperren. Deaktiviert alle Einstellungsmöglichkeiten beim Panel. Folgender Schlüssel steckt dahinter. Auf zum Konfigurationseditor. Ich klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor. Mache einen Doppelklick auf Apps, ein Doppelklick auf Panel, ein Klick auf Global, Schlüssel locked down. Aktiviert macht dies möglich. Häkchen bei Sperren des Bildschirms deaktivieren. Schaltet Bildschirmsperren unter System aus. Schlüssel Disable Lux Screen existiert hierzu. Häkchen bei Abmelden deaktivieren. Blockiert das Abmelden unter System. Schlüssel Disable. Logout ist hierfür verantwortlich. Außerdem kann man einzelne Objekte, die man zum Panel hinzufügen kann, wie zum Beispiel die Befehlszeile, aus der Angebotsliste streichen, indem man ein Häkchen setzt. Als Beispiel nehme ich gleich mal wieder. Befehlszeile, setze hier ein Häkchen und dann existiert das Objekt im Angebot nicht mehr. Dafür gibt es den Schlüssel Disabled Applets. Gut, das war es dann auch schon. Dann viel Spaß beim Probieren.